Hallo, in diesem Video geht es um Teamarbeit. Teamarbeit, da sagt man immer, pff, eigentlich ist das doch überhaupt kein Problem. Viele Leute sagen, ich arbeite total gerne im Team zusammen und so weiter. Aber trotzdem ist Teamarbeit immer eine gewisse Herausforderung und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Das sind natürlich so die sozialen Aspekte, die da eine Rolle spielen. Aber vor allen Dingen geht es erstmal um eine gewisse Grundstruktur, wie Teams überhaupt miteinander zusammenarbeiten können und wie sowas funktionieren kann. Und dazu möchte ich in diesem Video etwas sagen, weil es einfach gerade im Bereich der Softwaretechnik auch eine ganz wichtige Sache ist, dass man im Team zusammenarbeiten kann. Projekte sind heutzutage viel zu groß, als dass man alleine irgendwie das Projekt stemmen könnte. Und es ist auch wichtig zu wissen, auch für sich persönlich, worauf kann ich mich vielleicht auch, wenn die Teamarbeit entsprechend funktioniert, verlassen. Ich habe hier unter dem Titel drunter stehen, Team heißt toll, ein anderer macht's. Das wird ganz oft belächelt, so nach dem Motto, ich brauche ja selber nichts tun. Aber in diesem Toll, ein anderer macht's, steckt auch eine ganze Menge Wahrheit. Denn es steckt da drin, dass ich mich bei einigen Punkten darauf verlassen kann, dass es wirklich jemand anders macht und ich mich nicht drum kümmern muss. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die man bei Teamarbeit braucht und die man wissen muss. Und wie sowas genau aussehen kann, das schauen wir uns jetzt in diesem Foliensatz etwas genauer an. Wenn Sie ein Softwareprojekt aufsetzen, dann haben Sie hoffentlich die Prinzipien der Softwaretechnik angewendet und dann kann es sein, dass Sie eben die notwendige Entwicklung der Lösung so aufgeteilt haben, wie jetzt hier dargestellt. Das heißt, eine solche Auf-, also Aufteilung von einer Gesamtlösung in viele Teillösungen, die so ein bisschen voneinander abhängen oder wo es aber auch Ähnlichkeiten gibt, die dann ähnlich gelöst sind und so weiter, das könnte eben ein Ergebnis der Anwendung der Prinzipien der Softwaretechnik sein. Die Frage ist jetzt, hilft uns das irgendwie schon bei der Teamzusammenarbeit? Denn wenn man ein Team hat, hat man ja meistens mehrere unterschiedliche Personen, die dann entsprechend mithelfen sollen. Und eine erste ganz simple Herangehensweise, wo wir dann sehen, dass das hier eben tatsächlich hilft, ist, indem wir einzelnen Personen im Team dann die Verantwortung übertragen, bestimmte Teillösungen einer gesamten Lösung dann entsprechend ja, umzusetzen oder zumindest die Verantwortung dafür zu übernehmen. So könnte es zum Beispiel sein, dass die eine Person hier oben links dargestellt, sich um drei Teillösungen hier oben kümmert. Dabei sollte man dann vielleicht auch darauf achten, dass wenn man so eine Aufgabenverteilung macht, dass es vielleicht auch Lösungen sind, die zumindest so ein bisschen was miteinander zu tun haben, um eben das zu vereinfachen. Zum, dann kann es auch sein, dass eine andere Person hier diese zwei Teillösungen übernimmt, weil sie halt sehr gut zusammengehören. Dann kann es wiederum sein, dass eine Person eben sich zum Beispiel um solche abstrakten Lösungen kümmert, wo dann eben die entsprechenden Konfigurationen für die jeweiligen Einsatzbereiche notwendig sind. Und wiederum eine weitere Person macht diese beiden Teillösungen. Und dann hat man zum Schluss vielleicht noch eine Person, die nur eine Teillösung macht. Aber diese Teillösung ist vielleicht entsprechend besonders herausfordernd oder diese Person hat einfach noch andere Aufgaben auf dem Schreibtisch und vielleicht gar nicht so viel Zeit für das Projekt oder macht eben in dem Projekt noch Dinge, die zum Beispiel eher mit dem Management des Projektes zu tun haben und so weiter. Man sieht also ganz klar, wenn man die Prinzipien der Softwareentwicklung anwendet, dann hat man dadurch eben die Möglichkeit, die ja, einzelnen notwendig zu entwickelnden Teillösungen Gut auf die einzelnen Personen zu verteilen. Und hier spielen dann auch noch weitere Aspekte eine ganz wichtige Rolle. Bei den Prinzipien der Softwaretechnik geht es ja dann zum Beispiel auch darum, dass wir ganz klare Schnittstellen immer definiert haben zwischen den einzelnen Teillösungen, die hier jetzt durch die hellblauen Pfeile dargestellt sind. Wenn es diese ganz klaren Schnittstellen gibt, dann ist es auch möglich, dass Personen auch wirklich unabhängig voneinander an ihrer jeweiligen Teillösung arbeiten können und dann nur ab und zu mal Testen müssen, funktioniert das denn über die Schnittstelle? Passt die Schnittstelle auch tatsächlich noch? Und dann müssen wir da noch ein bisschen definieren, müssen wir daran vielleicht noch ein bisschen was ändern. Auch hier kann man Beispiele nehmen, die auch einfach mal gar nicht aus der Softwaretechnik kommen. Wenn wir uns auch hier wieder das Beispiel mit einem großen Konzert vorstellen, dann ist es sicherlich so, dass die Personen, die sich jetzt zum Beispiel um das Catering der Gäste kümmern, also der Zuschauerinnen und Zuschauer, kümmern. Dass diese ja, Personen, die sich darum kümmern, die haben ja dann so einzelne Essenstände und einzelne Getränkestände und haben aber auch gleichzeitig Anforderungen, zum Beispiel, dass immer wieder Nachschub kommt, also neue Getränke geliefert werden und so weiter und so fort. Und diese Personen können sich halt vorher dann mit denjenigen darüber unterhalten, die halt die Getränke zum Beispiel liefern, also die für den Nachschub sorgen. Und können dann mal klar machen, wie soll denn jetzt unsere Kommunikation ablaufen Und dann können Sie sich aber auch wirklich super auf Ihre jeweiligen Bereiche konzentrieren. Das heißt, die Personen, die dann die Getränkeausgabe an sich machen, können sich auch vollkommen darauf konzentrieren und können sich einfach darauf verlassen, dass die anderen Personen dann schon die Getränke entsprechend liefern. Ja, das kann natürlich auch ein bisschen komplexer sein, dieses Gegenspiel, dass man zum Beispiel zumindest mal Bescheid sagen muss, oh, bei uns ist jetzt langsam irgendwie die Cola alle, wir brauchen einen neuen Kasten Cola, bringt uns doch mal einen. Aber da kann man sich wiederum darauf verlassen, dass dieser Kasten Cola auch tatsächlich dann ankommt. Ja, das heißt, wir sehen hier auch eine ganz klare Rollenverteilung, wer im Team macht was. Und man kann sich dann aber auch aufeinander verlassen, dass das auch funktioniert. Dieses gegenseitige aufeinander verlassen bedeutet natürlich auch, dass man persönlich das auch kann. Ja, also man muss dann auch wirklich den anderen Personen zutrauen, dass sie das dann auch machen. Und vielleicht nur, weil man einmal ein negatives Erlebnis dabei hatte, heißt das noch lange nicht, dass das in Zukunft immer so ist. Ja, Aber das ist halt wichtig für sich persönlich, dass man das dann auch entsprechend wirklich den anderen zutraut und dass man sich auch versucht, zumindest darauf zu verlassen. Gut, die Frage ist dann jetzt, wenn wir die Aufgaben so entsprechend dann verteilt haben, so wie das jetzt hier gemacht ist, dann ist so ein bisschen die Frage, wie können wir das Ganze denn eigentlich dokumentieren? Ja, Und da bieten sich tatsächlich Systeme aus der Softwaretechnik an, die relativ weitreichend eingesetzt werden. Das sind nämlich sogenannte Issue-Tracking-Systeme. Und Issue-Tracking-Systeme sind nichts anderes als Systeme, in denen man mehr oder weniger die Aufgaben, die einzelne Personen haben, dann abspeichert. Und mit entsprechenden Informationen versieht, damit auch immer klar ist, wer muss eigentlich was machen. Die einzelnen Aufgaben werden dann nicht mehr als Aufgaben bezeichnet, sondern als Issues. Weil Issues nämlich unterschiedliche Dinge beschreiben können und manchmal vielleicht auch noch gar nicht klar ist, wer denn welche Aufgabe übernimmt. Deswegen spricht man, wie gesagt, von Issues. Und was ist so ein Issue? Ich habe hier einfach mal dargestellt, was ein Issue letztendlich ähm, ja, sein kann. Ein Issue repräsentiert... Unter anderem eine ganz normale Aufgabe, die von, einer, äh, von einem Team äh, oder ja, von, von einem Teil eines Teams übernommen wird. Ein Issue kann aber auch eine Fehlerbeschreibung sein, wenn irgendwo ein Problem aufgetreten ist, was es zu lösen gilt. Ein Issue kann auch, können auch Änderungswünsche sein, also dass irgendetwas geändert werden sollte aus irgendwelchen Gründen. Issues können Verbesserungsvorschläge sein, Issues können aber auch neue Ideen sein. Das, auch das lässt sich hier jetzt nicht unbedingt nur bei Softwaretechnik letztendlich sagen, sondern ähm, auch hier bei der Zusammenarbeit von Menschen zum Beispiel kann es ja auch sein, dass man irgendwie sagt, mh, nachdem wir jetzt irgendwie drei Konzerte gemacht haben, habe ich einen Verbesserungsvorschlag, wo und wie, an welcher Stelle bestimmte Zusammenarbeiten noch besser funktionieren können. Ja, wäre ja eine Möglichkeit. Oder vielleicht hat man auch festgestellt, irgendwo fehlt noch was. Ja, Das ist so ähnlich wie, wenn eben bei einem Softwareprojekt, wenn man das auch alles aufgeteilt hat in seine einzelnen Komponenten, irgendwo feststellt, hm, an irgendeiner Schnittstelle, da hakelt es noch so ein bisschen, da müssen wir noch mal ran. Oder wir brauchen noch mal eine neue Funktionalität zum Beispiel, die hinzugenommen werden muss. Und da kann man das ähm, letztendlich zumindest erstmal mal in System erfassen und kann sich dann dahinter über, darüber Gedanken machen, wer wird denn jetzt im Team dafür verantwortlich gemacht, das entsprechend umzusetzen. Damit man das alles entsprechend dokumentieren kann, jetzt unabhängig davon, was dann eben so ein Issue beschreibt, haben Issues üblicherweise unterschiedliche Elemente und dazu zählt auf jeden Fall erstmal ein Name. Issues haben also einen Namen, die der Grupp irgendwie beschreibt, was den Issue kennzeichnet. Das ist also zum Beispiel eine Kurzbezeichnung für eben eine Aufgabe oder eine Kurzbezeichnung für eine Fehlerbeschreibung oder eben für einen Änderungswunsch. Das hängt also so ein bisschen davon ab, was es jetzt für ein Typ von Issue ist. Dann haben Issues auf jeden Fall auch eine Beschreibung. Eine Beschreibung ist üblicherweise dann etwas detaillierter und erläutert so ein bisschen, was ist denn jetzt eigentlich so ein bisschen der Kern der Sache, die hier gemacht werden soll. Also wenn es jetzt eben wieder um eine Aufgabe geht, dass man etwas detaillierter beschreibt, was soll denn hier ähm, konkret gemacht werden. Bei Änderungswünschen vielleicht auch eine Begründung, warum man das Ganze geändert haben möchte bei Verbesserungsvorschlägen ebenso, ja, warum, wieso, weshalb das jetzt äh, vielleicht notwendig ist und so weiter. Ganz wichtig ist sogar noch, dass es bei Fehlerbeschreibungen ganz oft sogar eine Vorlage gibt, wie Fehlerbeschreibungen in, in einem Issue-Tracking-System, ja, vollständig geschrieben sein sollen. Da zählt nämlich, da zählen also Dinge dazu, wie, was muss man machen, um diesen Fehler, der irgendwie aufgetreten ist, zu reproduzieren? Was ist das erwartete Verhalten? Was ist das tatsächliche Verhalten? Dann gehören noch so Zusatzinformationen dazu, wie mit welcher Version der Software habe ich das gemacht, weil der Fehler kann ja sein, dass der Fehler nur in einer bestimmten Version der Software auftritt. Ähm, auf welchem Betriebssystem habe ich das gemacht oder in welchem Kontext habe ich das Ganze gemacht oder mit welchen Daten habe ich das System gefüttert. Also in irgendeiner Form alles, was relevant ist für, die, also für das entsprechende Problem oder für den entsprechenden Fehler, der aufgetreten ist, damit dieser reproduziert werden kann. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man eine Fehlermeldung bekommt, aber hinterher gar nicht weiß, wieso ist das Ganze aufgetreten, ähm, kann ich das nicht irgendwie nachstellen. Denn nur wenn man es nachstellen kann, kann man letztendlich auch den Fehler als verantwortliche Person dann finden. Das heißt, gerade bei Fehlerbeschreibungen ist es wichtig, diesem, dieser oft vorgegebenen Struktur dann auch entsprechend zu folgen. Gut. Ansonsten haben Issues auf jeden Fall eine verantwortliche Person. Das macht ja auch durchaus Sinn, weil wir ja bei Issues schon ähm, ja, zuweisen wollen, wer ist denn jetzt letztendlich im Team dafür verantwortlich, um ein bestimmtes Problem zu lösen oder sich einer bestimmten Aufgabe anzunehmen oder eben einen bestimmten Änderungswunsch umzusetzen. Das heißt auch manchmal noch gar nicht unbedingt, dass ein Änderungswunsch zum Beispiel wirklich umgesetzt wird, sondern es das heißt manchmal nur, dass er weiter ausgearbeitet wird, also dass einfach weitere Details dazu erarbeitet werden. Ebenso haben Issues ein Typ bzw. ein Label. Das könnte man dann ungefähr vergleichen mit dem, was man hier links sieht, also ob jetzt etwas einfach nur eine Aufgabe ist oder eine Fehlerbeschreibung oder ein Änderungswunsch oder eben einen Verbesserungsvorschlag. Aber Typen bei Issues können eben auch noch alles mögliche andere sein. Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Art von Projekt wir letztendlich haben. Und schließlich haben Issues tatsächlich auch noch einen Bezug zum Projekt und zwar zum Beispiel sowas wie ein, ein Bezug zu einem Meilenstein oder ein Bezug zu einem Datum, wann also ein Issue zum Beispiel spätestens gelöst sein sollte, damit letztendlich ja das Projekt vorangeht, damit dann auch zum Beispiel die Anforderungen, die von Kunden kommen oder so, dass diese Anforderungen eben auch ja rechtzeitig gelöst sind. Gut, was ist denn jetzt der Vorteil, wenn man mit solchen Issues arbeitet, wenn man also sauber immer wieder dokumentiert was gibt es eigentlich praktisch zu tun, was sind die Details von dem, was es zu tun gibt, ähm, wer ist die verantwortliche Person, ähm, Wer? also was ist das für eine Art von Aufgabe und was? welchen Projektbezug hat das Ganze, dann hat man letztendlich eine sehr gute Übersicht darüber, welche offenen Aufgaben es noch gibt und wer welche offenen Aufgaben noch hat. Das hat dann zum Beispiel den Vorteil, dass man vielleicht auch rauskriegt, wer es vielleicht überlastet. Es kann ja zum Beispiel sein, dass man Schritt für Schritt immer wieder einfach Aufgaben zugewiesen hat und immer wieder zum Beispiel der gleichen Person dann viele Aufgaben zugewiesen hat, weil das normalerweise so in diesen Aufgabenbereich der Person fällt. Und mit einmal stellt man fest, oh, die Person kommt gar nicht mehr so richtig mit der Erledigung der Aufgaben hinterher. Was ist denn da los? Und dann braucht man aber teilweise nur ins Issue-Tracking-System gucken und dann stellt man fest, diese Person hat vielleicht einfach viel zu viel zu tun. Oder es sind vielleicht gar nicht so viele Aufgaben, aber die Aufgaben sind dummerweise relativ komplexe Aufgaben geworden. Und die Person kann gar nicht mehr alles rechtzeitig abarbeiten. Ja, das, da bieten also Issue-Tracking-Systeme dann eine sehr gute Möglichkeit, das Ganze sowohl zu dokumentieren, als auch eben solche ja, Teamprobleme gut zu erkennen und rechtzeitig dann auch gegenzusteuern, indem man zum Beispiel bestimmte Aufgaben dann anderen Personen zuweist. Was man ebenso... Ja, sieht, ist, was generell noch zu tun ist. Also man hat immer den Überblick, wie weit sind wir eigentlich im Projekt prinzipiell, also grundlegend. Es kann natürlich sein, dass man manche Sachen noch nicht im Issue-Tracking-System erfasst hat. Dann ist das vielleicht schwierig, da also anhand dessen abzuschätzen, was noch zu tun ist. Aber meistens ist man dann ab, also bis zu einem gewissen Punkt relativ gut äh, und, und weiß dann eben schon noch, ja, das ist jetzt eigentlich so das, was eigentlich noch ansteht. Man sieht auch, bis wann noch etwas zu tun ist, das heißt, man hat eine relativ gute Zeitplanung des Ganzen und man hat auch die Möglichkeit zu sehen, welche größeren Probleme gibt es noch. Das sieht man dann eben hauptsächlich daran, wenn man eben ja die Issues dann nach Typ sortiert und sich zum Beispiel mal anzeigen lässt, wie viele Fehlermeldungen sind denn eigentlich noch zu bearbeiten oder haben wir eigentlich nur noch irgendwelche Verbesserungs Ver Verbesserungsvorschläge, die bearbeitet werden müssen. Issues kann man dementsprechend, weil sie eben einigermaßen vielfältig einsetzbar sind, auch für unterschiedliche Dinge einsetzen. Eine Sache ist dann da eben zum Beispiel für die reine Aufgabenverteilung innerhalb eines Teams, aber eben auch für eine sehr gute und sehr detaillierte Zeitplanung. Am besten arbeitet man hier tatsächlich mit Meilensteinen und Meilensteine sind im Prinzip nichts anderes als eine vom Team gemeinsam festgelegte äh, ja, Zielvorgabe zum Beispiel, dass man zu einem bestimmten Termin einen bestimmten, ja, eine bestimmte Menge an Features oder eine bestimmte Menge an Federn oder sowas entwickelt oder behoben hat. Und das ist so das, das, das Ziel von Meilenstein, mit dem man dann auch letztendlich relativ gut mit ja, externen Stakeholdern kommunizieren kann, dass man also zum Beispiel zu externen ähm, Verantwortlichen sagen kann, hier, wir haben jetzt geplant, bis zu dem und dem Tag möchten wir folgendes umgesetzt haben. Ja? Und dadurch, dass das alles im Issue-Tracking-System ist, kann man dann selber wieder sehen, ist das überhaupt machbar, haben wir genügend Zeit, um alle Issues bis dahin dann zum Beispiel zu bearbeiten. Dazu gehört dann teilweise auch noch so ein bisschen, dass man auch weiß, wie viel Arbeitsaufwand die Issues machen. Auch sowas kann gegebenenfalls an einem Issue dran dranstehen. Ja, sowas gibt es auch bei den unterschiedlichen Systemen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie detailliert macht man das Ganze, wie stark nutzt man das Issue-Tracking-System auch zur weiteren Projektplanung. Ähm, letztendlich hängt das so ein bisschen von der, von der eigenen, vom eigenen Nutzungsgedanken ab. Ja? Aber diese Meilensteine sind eben ganz gut, um dann eben auch nach außen zu kommunizieren, wie ist unser Stand, beziehungsweise auch um nach innen selbst im Team zu kommunizieren, was wollen wir eigentlich noch erreichen, damit alle so ein gewisses Ziel auch vor Augen haben. Gut, dann bieten sich eben die Issues auch sehr gut zur Fehlerkommunikation an. Denn es kann ja durchaus sein, dass man von außen Fehlermeldungen reinbekommt. Dann kann man eben diese Fehler sofort als Issue dokumentieren und dann auch einer entsprechenden Person zuweisen, die dafür verantwortlich ist. Diese Zuweisung kann, man, kann auch im Verlaufe ja, der Fehlerbehandlung sich also wechseln, falls man vielleicht irgendwie etwas genauer herausbekommt, wo der Fehler eigentlich dran liegt. Das ist zum Beispiel so, wenn Sie jetzt einen Fehler in einer Software haben, und von außen ist noch nicht so ganz klar, wo liegt denn der Fehler jetzt eigentlich? Ist es ein Fehler in der grafischen Nutzerschnittstelle? Liegt er vielleicht in der typischen Business Logic, die man dann dahinter hat? Also irgendwo, wo so die erste Verarbeitung stattfindet? Oder vielleicht sogar ganz unten in der Datenbank oder vielleicht bei irgendeinem Sensor oder was auch immer? Man kann es also vielleicht unter Umständen am Anfang gar nicht genau sagen. Das heißt, der Issue wird erstmal angenommen, vielleicht noch ohne eine verantwortliche Person. Aber dann gibt es jemanden, der oder die sich dann diesen Issue ansieht und dann versucht erstmal herauszukriegen, wo könnte das sein und weist dann erstmal dem erst potenziellen äh, möglichen Fall das Ganze, also einer bestimmten Person zu, die potenziell dann dafür verantwortlich ist und die Person kann ja dann gucken, ist das wirklich in meinem Bereich oder ist es das nicht, macht also entsprechende Untersuchungen und stellt dann vielleicht fest, oh, ist doch nicht bei mir und weist es dann der Person zu, wo es potenziell dann ist. Und so kann man dann eben das, also diese Aufgabe praktisch durch das Team schleusen um dann irgendwann diese Fehler sauber ja, abgearbeitet zu haben und gelöst zu haben. Und schließlich dienen die Issues dann auch sehr gut einer Dokumentation. Wenn man dann nämlich zum Beispiel solche Fehler hat und man dokumentiert dann auch ja bei so, bei so einer Issue-Beschreibung nicht nur, wie der Fehler ausgesehen hat, sondern gegebenenfalls auch, wo der Fehler dann tatsächlich seine Ursache hatte und wie man ihn dann gegebenenfalls auch gelöst hat, dann hat man auch eine sehr gute Dokumentation und sollte ein ähnlicher Fehler dann später nochmal auftreten, dann kann man relativ schnell herauskriegen, oh, wo waren das das letzte Mal, lass uns nochmal nachgucken. Vielleicht kriegen wir das mit einer ähnlichen Lösung dann auch wieder hin. Gut, ein wichtiger Punkt haben wir gesagt, um, um Issues zu klassifizieren, sind sogenannte Labels. Und Labels sind tatsächlich nichts anderes als Kategorien von Issues. In den Issue-Tracking-Systemen, die heutzutage ja, relativ weitgehend genutzt werden, sind das zum Beispiel Labels wie Bug oder Enhancement oder Suggestion, also alles englischsprachige Begriffe. Das können aber auch noch ganz andere sein, also sowas wie Documentation, Discussion. Also hier rechts sind jetzt zum Beispiel mal die Label aufgeführt, die standardmäßig beim Issue-Tracking im GitLab verwendet werden. Ja. Diese Labels helfen auf jeden Fall, Issues in irgendeiner Form zu gruppieren und man kann tatsächlich in vielen Issue-Tracking-Systemen diese Label auch noch frei wählen und dann selber vergeben. Und das macht natürlich so ein Issue-Tracking-System zu einem unglaublich mächtigen Tool. Wenn es also möglich ist, Labels zu vergeben, die sich zum Beispiel nicht nur auf reine Softwareentwicklung beziehen, sondern eben auch vielleicht auf Hardware oder eben auch auf ganze Projekte, die dann da eine Rolle spielen, dann kann man mit einmal alles Mögliche über diese Issue-Tracking-Systeme verwalten, also alle möglichen Arten von Aufgaben, nicht nur irgendwas, was mit Software zu tun hat. Und man kann das Ganze eben auch sehr projektspezifisch dann aufbauen. Also nehmen wir mal wieder das Beispiel mit dem großen Konzert, in dem halt irgendwie was gemacht werden muss. Man könnte zum Beispiel sagen, wir haben eine Menge von Aufgaben, die alle gemacht werden müssen, um die Bühne zum Beispiel aufzubauen. Und dann hat man so eine Liste von Aufgaben, das sind vielleicht 2000 Stück. Ich weiß nicht genau, wie viele Aufgaben man braucht, um so eine Bühne aufzubauen. Aber wenn das dann 2000 Aufgaben sind, dann kann man eben diese Aufgaben entsprechend labeln und könnte dann sagen, diese Aufgaben sind alles Aufgaben zum Aufbau der Bühne. Und dann könnte man relativ gut alle möglichen anderen Aufgaben, die man sonst noch hat, davon trennen und sieht dann, so und so viele Aufgaben haben wir noch zum Aufbau der Bühne zum Beispiel offen und ähm, hat dadurch dann eben durch diese, durch diese freie Labelvergabe natürlich entsprechende Möglichkeiten, sich das so zu strukturieren, wie man, für das, wie, wie man es für das eigene Projekt letztendlich braucht. Gut, ich hatte eben schon so ein bisschen was gesagt zum Thema Meilensteine. Ähm, Meilensteine dienen also ganz stark dazu, ja, sich mit seinem Team und den externen Personen darauf zu einigen, was man bis wann macht. Also sie sind praktisch ein gemeinsam gesetztes Projektziel, aber dafür brauchen sie natürlich noch ein paar Informationen mehr. Sie haben auf jeden Fall ähm, eine gewisse Datumsangabe, meistens nicht nur ein Ende, sondern oft auch ein Anfang, um irgendwie klar zu machen, ab wann fange ich denn an, an dem, was ich mir hier vereinbart habe, daran zu arbeiten. Das ist ja ganz wichtig, weil man muss ja dann vielleicht vorher noch andere Dinge erledigen, vielleicht einen anderen Meilenstein abarbeiten und da kann man eben über die Meilensteine relativ klar regeln, was passiert denn eigentlich wann. Dementsprechend Start und Enddate, so wie es jetzt hier rechts tatsächlich auch dargestellt ist. Meilensteine können, so wie hier rechts dargestellt, übrigens auch ähm, eine umfangreiche Beschreibung haben, denn manchmal reicht es eben nicht aus, nur einen kurzen Titel zu vergeben, sondern eben auch ganz konkret zu sagen, was gehört denn eigentlich alles dazu. Hier hängt es auch ganz stark von dem Issue-Tracking-System ab, was hier vielleicht noch so möglich ist. Wenn Sie jetzt ein Issue-Tracking-System haben, was sich sehr stark auf Softwareentwicklung fokussiert, dann ist es oft möglich, hier an der Stelle auch noch zu sagen, äh, welche konkrete Software-Version man bis dahin vielleicht geliefert haben will oder welche Kombination von Modulversionen man bis dahin geliefert haben möchte. Da gibt es also schon so ein paar Punkte, die man dann hier gegebenenfalls noch verlinken kann. Letztendlich bei, ähm, bei GitLab, so wie ich es jetzt hier äh, dargestellt habe, ist der Zuweis, äh, oder ist die Zuweisung zwischen Meilensteinen hauptsächlich mit Issues versehen. Also meistens weist man einem Issue, einem bestimmten Meilenstein zu, ähm, zu wann man diesen, diese, dieses Issue erledigt haben möchte bzw. man weiß darüber dann andersherum, was muss ich denn eigentlich noch alles tun, um einen bestimmten Meilenstein letztendlich zu erreichen. Gut, damit sind wir bei diesem Video auch bei der Übung angekommen. Ihre Übungsaufgabe ist jetzt tatsächlich mal, sich so ein bisschen darüber Gedanken zu machen, wie ist denn eigentlich das Ganze innerhalb eines Restaurants organisiert. Ich habe ja eben schon die ganze Zeit gesagt, man kann eben dieses ganze Issue-Tracking nicht nur dafür verwenden, jetzt Softwareprojekte irgendwie zu beschreiben, wie das bei Softwareprojekten abläuft, sondern auch für alles Mögliche. Und ich finde halt, ein solches Beispiel wie jetzt ein Restaurantbesuch bietet sich super an, um erstmal ein grundlegendes Verständnis dafür zu bekommen, hm, welche unterschiedlichen Personen habe ich da jetzt. Also ich habe ja zum Beispiel jemanden in der Küche, ich habe jemanden hinter der Bar, ich habe jemanden, ähm, wo, also, also eine Person, die vorne irgendwo... Abfragt, was denn die Leute trinken und essen möchten, und die vielleicht auch die Dinge hinbringt zum, zum Tisch. Manchmal sind das auch deutlich mehr Personen als eine Person, ja, in den unterschiedlichen Bereichen, je nachdem, wie groß auch so ein Restaurant ist. Das heißt, ich habe einfach schon mal an sich eine gewisse Aufgabenverteilung, die ist im Restaurant relativ gut gegeben, weil man eben darüber auch schon, also man hat ja ein paar Jahre Erfahrung damit, wie sowas ablaufen kann. Und deswegen gibt es in, in Restaurants eigentlich nicht so eine Situation, wie das der Koch oder die Köchin mal kurz an den äh, Tisch von, von Gästen geht, dort eine Bestellung aufnimmt, dann gleichzeitig irgendwie den Cocktail hinter der Bar Barmix und danach wieder irgendwas in der Küche macht. Das würde ja keinen Sinn machen, ähm, passiert eben auch nicht. Da äh, gibt es also eine ganz klare Aufgabenverteilung. Ähm, aber an solchen Beispielen kann man relativ gut durchexerzieren, warum ist das eigentlich so gut? Und damit Sie so ein bisschen lernen, wie das dann eben mit so einer Aufgabenverteilung funktioniert und gleichzeitig eben mit so einem Issue-Tracking, ist jetzt Ihre Aufgabe mal dieses zwischen, also dieses Zusammenspiel von äh, den unterschiedlichen Personen, die in einem Restaurant arbeiten, mit Issues zu beschreiben. Ja, Ich erwarte jetzt tatsächlich nicht, dass sie für alle Issues mehr oder weniger alle möglichen Details spezifizieren, also keine fünf Seiten langen Beschreibungen, was diesen Issue kennzeichnet, aber dass man prinzipiell eine Idee davon bekommt, also was ist eigentlich äh, so ein Issue, den man als Gast der Person übergibt, die jetzt gerade die Bestellung aufnimmt. Welche Issues verteilt diese Person vielleicht dann wiederum an andere Personen, die ähm, mit im äh, Restaurant arbeiten? Ja, Und äh, was passiert dann also Schritt für Schritt bei der ähm, Aufgabenabarbeitung? Und ein ganz wichtiger Punkt, der da, dabei dann eine Rolle spielt, wie kommunizieren eigentlich diese Personen miteinander? Kommunizieren sie überhaupt miteinander? Das sollten Sie sich dann hier an dieser Stelle mal ansehen. Und wenn Sie sich das wirklich mal vor Augen geführt haben, welche ja, welche, welche Dinge so alles dazugehören und wie diese Issues auf den unterschiedlichen Ebenen jeweils so aussehen können. Dann können Sie sich ja mal überlegen, inwiefern hat das Ganze dann jetzt eigentlich was mit Softwaretechnik beziehungsweise Softwareentwicklung zu tun? Finden wir da, wenn wir eben auch das alles uns nochmal vor Augen führen mit dieser Aufgabenverteilung und irgendwie bestimmte Personen arbeiten daran, andere arbeiten daran und so weiter und so fort. Äh, wie ist das denn da dann mit den Issues gelagert? Kann es da vielleicht auch sein, dass ein Teammitglied, einem anderen Teammitglied eine Aufgabe gibt und so weiter und so fort. Versuchen Sie das dann mal darauf noch zu übertragen. Damit sind wir auch mit diesem Video am Ende angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann!